So, es geht los. Es geht los. Ich habe hier den Raspberry Pi in seinem Gehäuse. Und äh, ich drücke jetzt mal die Batterie. Und es hängt an zu booten. Ich starte auch gleich mal mein Handy. weil ich mich dann mit SSH verbinden will das ist nicht schwer wenn man diesen Choose SSH hier ich zeige mal Choose SSH hat und da steht Pi sobald er jetzt gebootet hat kann ich mich auch mit dem verbinden dann kriege ich die Statusmeldung und Fehlermeldung direkt auf Samsung Galaxy S3 was man jetzt sieht an dem Bootmenü ist das erwartet auf eine Ethernet-Schnittstelle, die aber nicht vorhanden ist, äh, mit, der es, mit der ich im Notfall verbinden könnte, wenn es WLAN nicht ging. Aber es ist irgendwie, äh, brauche ich die Schnittstelle gar nicht, ich werde sie demnächst rausmachen, weil wenn sie nicht geht, habe ich auch noch andere Möglichkeiten, mich zu verbinden, zum Beispiel direkt über eine Tastatur oder oder über ähm, GPS, ähm, GSM oder sowas. Ich habe da nämlich noch ein Stick und das zeige ich dann auch gleich. So, jetzt sind wir im Bild drin. Das ist also das Menü, das erste Einstiegsmenü. Ich verbinde mich mal mit dem äh, mit dem Gerät. Ich kriege auch eine Ausgabe. Das sehe ich jetzt auch gleich. Das ist dass ich es fernsteuern kann. Äh, ich ich springe mal jetzt vom Handy aus ins Menü Nummer 2. Also das geht. Ich kann aber auch hier weiterspringen. Sieht man. Im Infobereich kann ich in Untermenü springen. Da komme ich natürlich wieder mit zurück. Da wird der Mobil-Stick ange, äh, angesteuert, also der äh, UMTS-Stick, Surf-Stick, wie man auch nennt. Da kann ich mir die Uhr anzeichen. Ich bin mit dem Internet verbunden. Äh, ich kann durch den WLAN-Stick. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Muss man gerade gucken das ist neben das Ding wo blinkt, warte mal schieb ein bisschen rüber jetzt sieht man es, das blinkt, das ist der WLAN-Stick und äh, wenn ich äh, was auswählen will muss ich den unteren Knopf drücken mit dem Pfeil nach rechts das mache ich jetzt mal jetzt sieht man auch da wie und wir haben jetzt den 21.08.2014 16.22 und 24 das ist, diese Uhrzeit hat er sich jetzt aus dem Internet geholt und hat sie da angezeigt. Weil dieses Gerät hat keine eigene Uhr. Jedes Mal beim Hochfahren ist die Uhr auf Null. Also Uhrzeit nur, wenn man es ihm eingibt oder aber wenn er es sich aus dem Internet holen kann. So, ich gehe da mal wieder raus. Und äh, gehe in den nächsten Punkt. Da kann ich mir den Strom... Na, da kann ich mir den Strom... Da kann ich mir den Strom angucken, wo mein Server gerade verbraucht. Und da drücke ich mal drauf. Und zwar haben wir jetzt 126 Watt. Das ist deswegen, weil der Rechner an ist. Und, äh, VNC läuft, die Aufnahme läuft verschiedene sachen sind angeschlossen zum beispiel webcam und ähm, der, äh, der monitor läuft auch mit dem video jetzt wo ich gerade aufzeichnen so sonst im Standby steht er nur auf 15 oder 22 watt das kann man dann im internet nachgucken dann bin ich nicht zu hause so jetzt gehen wir mal wieder raus und äh, mit dem menü springe ich jetzt mal zurück und im Bild 1 kann ich jetzt die Bildershow starten, das habe ich ja schon öfters gemacht. Da sind die pin von dem Raspberry Pi, dann ist ein Linux, das hätte er jetzt nicht machen sollen. Noch ein paar Linux, noch ein paar Linux, noch ein paar, da springe ich wieder, so springe ich normalerweise wieder raus. So, in dem Bild 2, da kann ich ähm, mir einen Film angucken. Das machen wir jetzt mal. Und der geht auch mit Ton. Ich stecke jetzt hier mal den Ton rein. Und schalte mal an. Also, das ist irgend so ein Lego-Baustellenfilm, wo sich der Darsteller einen Windows-Computer kauft und dann mit dem Bluescreen nicht so sehr glücklich wird. Ich breche das jetzt mal wieder ab und dann äh, müssen wir neu booten. So, ich muss jetzt den neu booten, weil ich jetzt mich mit dem GSM UMTS Stick äh, verbinde, dazu ziehe ich einfach einen Stecker raus, das ist das einfachste ähm, so GSM Stecker ist drin ich verbinde mich das ist mit den usb stecker immer so man hat sie immer verkehrt und reingesteckt so jetzt sieht man es ja es ist schön im bild es bootet jetzt jetzt ist es halt so dass ich den äh, den den treiber für den für den ähm, GSM UMTS Stick, da den also diesen Surf Stick nicht immer laden will, weil er mir am Anfang eine Errormeldung äh, bleibt und äh, eine Error-Meldung gibt und bleibt dann einfach stehen. Ich weiß nicht, wie es überspringen kann, deswegen und ähm, wegen es muss ja nicht immer geladen sein. Also habe ich gedacht, ich lade mir den Treiber dann genau dann, wenn ich ihn auch brauche gebabbelt dumm gebabbel babbel babbel und es hängt wieder beim booten ähm ja wir warten jetzt dass er hochgebootet hat also das handy brauchen wir jetzt im moment nicht weil ich habe den stick gar nicht reingesteckt ich kann mich also auch nicht über ssh verbinden ich kann ich kann nur mich jetzt über dem über das gsm netz mit der welt unterhalten das probiere ich jetzt mal wenn er fertig gebootet hat endlich so ich gehe jetzt zack zack info und mobil da gehe ich jetzt auf mobil und hoffe jetzt dass er den Stick erkennt und äh, sich dann, man sieht schon ein bisschen flackern. Ich schiebe das Ganze jetzt ein bisschen rüber, dass man den Stick, das Lämpchen auf dem Stick noch sieht. Das, der Rest ist ja so. Jetzt sieht man das. Jetzt sieht man, hier sieht man wie der Prozessor arbeitet, wenn das flackert. Und da hinten ist der Stick, wenn er breit ist, wird er dann Grün oder Blau oder je nach Farbe hat er dann eine andere Verbindung gefunden. Jetzt ist es aber so, dass er eigentlich jetzt was gefunden haben müsste. Das macht er aber nicht. Ich drücke mal. Ich drücke jetzt einfach noch mal. Das ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig, weil was kann ich jetzt noch zu dem Gerät erzählen? Äh, es blinkt jetzt grün und äh, ich hoffe ja, dass wir jetzt in demnächst Verbindung kriegen. Ja! Jetzt sieht man es, hinten ist blau geworden, jetzt grün. Das heißt, wir haben eine gute Verbindung. Und äh, die können wir jetzt auch gleich benutzen. Äh, ich schiebe das wieder zurück, dass man das Display sieht. So, das Mobil kann man jetzt wieder verlassen. Äh, das ist spiegelverkehrt, wenn man halt kein Profi ist sich nicht so oft äh, so ähm, jetzt gehen wir da raus und die Uhr das müsste mir die Uhr die geht also mir hole hol jetzt mal die Uhr aus dem über UMTS funktioniert Dann gehen wir wieder zurück und jetzt Jetzt wollte ich noch folgendes zeichen. Na komm, du blöde Uhr. So, zu zurück. Und jetzt kann ich noch zeigen, wie ich ins... Internet kommen mit ähm, einem Windows-Oberfläche, also einer Window-Oberfläche, kein Windows natürlich. Ich sage da auswählen. Und jetzt bootet er mir so. Wir haben unten hier die Status oder die Statusleiste. Und ich habe hier eine Maus. Ich habe eine Maus angeschlossen, die hier. Da fahre ich jetzt da unten links rein. Jetzt kann ich mir auswählen, was ich denn haben wollte. Internet, Grafik, Education, Accessories. Aber diese Sachen bestehen ja meistens nur aus Rand hier und es hat keinen Sinn. Ähm, deswegen da was zu machen. Ich mache mir einfach mal eine Konsole auf. Und äh, tippe jetzt da mal ein. Äh, die, das Fenster kann man ein bisschen rüberziehen. Dass man das mitlesen kann eventuell sudo Reboot gut so dann enter ja ich habe Reboot geschrieben sudo re gut was ein glück habe ich eine brille auf Jetzt hängt er aber gewaltig. So, und jetzt hat er Su-Reboot. Der macht kein Su. Das sind diese ganzen Ubuntu-Dinge. So, jetzt aber. Jetzt fährt er runter, den Apparat. Er verabschiedet sich jetzt und ich verabschiede mich jetzt auch